Kann man in der Berufsbildung einen Meinungsmacher erfolgreich für die Rekrutierung des Nachwuchs einsetzen? Mein Gast ist der Christian Brogli. Er ist Leiter Marketing und Kommunikation bei SwissDeck. und Ich bin der Marc Purchert von justi.ch und das ist eine neue Folge von Inside Berufsbildung. Hoi Christian, schön bist du da. Hoi Mark. Ja, mich nimmt Wunder, ob man in der Berufsbildung einen Meinungsmacher, heutzutage auch unter dem Begriff Influencer bekannt, ob man so jemanden kann, erfolgreich für die Nachwuchsrekrutierung nutzen kann. Ähm, und darum werden wir zuerst einmal generell bisschen die Rolle der Influencer im Leben der Jugendlichen beleuchten. Dann werden wir konkret das Markenbotschaftenprogramm von SwissTech, von deinem Arbeitgeber, anschauen zusammen anschauen. Und nachher nimmt es mich natürlich auch ein bisschen Wunder, was sind deine Learnings in diesem ganzen Prozess sind. Und vor allem auch, was würdest du einem Lehrbetrieb, gerade auch einem Mitglied von euch, empfehlen, was man in diesem Bereich machen kann. Aber zuerst nimmt es mich natürlich Wunder auch ein paar Fakten zu deiner Person. Christian, was machst du genau in deinem Alltag? Ja, Ich bin bei SwissTech für Marketing und Kommunikation zuständig. Zusammen mit meinem Team kümmern wir uns eigentlich um strategisch-konzeptionelle Arbeiten, aber sind auch stark operativ tätig. Und wie wirst du zusammenfassen, was ist eigentlich das Ziel von deiner täglichen Arbeit, jetzt auch auf Berufsbildung bezogen? Auf Berufsbildung bezogen ist sicher eine grosse Herausforderung, die wir haben, äh, ist das Thema Nachwuchs, äh, genügend guten und genügend viel von der Menge her äh, Nachwuchs rekrutieren zu können für unsere, für unsere Branche. Und das ist so eine Hauptaufgabe, die wir uns haben, setzen das ist das Thema Image und Nachwuchsmarketing. Und welchen Bezug hast du selber zu den Jugendlichen oder zu der Berufsbildung, also vielleicht auch privat? Ja, ich bin Vater von zwei Buben, die sind äh, 11 und, und 9. Also sprich, äh, da geht es so langsam richtig Jugendliche-Werden, äh, ein vor vorpubertär zum Teil, geht es schon zu und her. Äh, der Größere ist jetzt in der fünften Klasse und äh, muss jetzt gerade dürfen oder muss jetzt zum ersten Mal einen Zukunftstag äh, gehen und sich da schon mit der Berufswahl im weitesten Sinn auseinandersetzen. Also so bin ich auch privat äh, konfrontiert und nicht nur, nicht nur geschäftlich. Okay, sehr gut. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ähm, ja, generell zuerst denke, schauen wir die ganze Influencer-Thematik an, miteinander. Ähm, unter Influencer, so per Definition, was ist überhaupt ein, ein Influencer eigentlich? Ja, ich glaube, dass das meinen zwar alle zu wissen, aber so genau, ich bin sicher, wenn du zehn Leute fragst, du zehn verschiedene Antworten über. Äh, gängig ist, wenn man schauen, was, äh, was sagen die Fachleute sagen. Äh, man lese vielfach, ja, einen Influencer, das ist jemand, der äh, auf Social Media tätig ist, äh, viele Fans, Follower hat ähm, und dann für Produkte, Dienstleistungen und, oder Unternehmen Werbung machen tut. Ähm, also so im im Social-Media- und Online-Marketing-Bereich ist, äh, ist das ein gängiger Begriff, aber ich würde es auch noch weiter fassen und sagen, äh, Influencer, das heisst ja Beeinflusser, das, äh, das können auch noch mehr und es kann noch viel weiter sein. Also es muss nicht zwingend etwas sein, das wirklich ähm, im Fernsehen ist schlussendlich, oder? Nein, ganz und gar nicht. Also wenn man gerade jetzt auch an die Jugendlichen denkt, äh, von wem werden die beeinflusst? Klar werden sie beeinflusst von irgendwelchen Promis, die auf Social Media oder im, im Fernsehen sind, aber äh, das ist auch teilweise auch ein weniger spektakulär, das direkte Umfeld, äh, Lehrpersonen, Eltern, Freundeskreis. Ähm, ich glaube, das, das darf man nicht vergessen. Wo siehst du so digital die, die meisten Beeinflusser oder Beeinflussungen genau auf die Jugendlichen? Jetzt Kinder vielleicht noch ein jünger, aber eben, wenn man dann vielleicht auch in der Säcken ist und eben Pubertät und alles, wo, wo siehst du digital so die meisten Beeinflusser? Ja, es ist, es ist ein Fakt, dass wir all immer mehr Zeit online verbringen und in den sozialen Medien. Ähm, kind oder insbesondere die Jugendlichen natürlich sehr stark. Also dort, äh, Dort ist klar auf diesen Kanal verbringen der verbringt sie eine Zeit ähm, Welche welcher Kanal das ist das ist natürlich auch immer wieder ein bisschen, das, äh, das wandelt sich das ist je nachdem vor drei Jahren hat man, äh, hat man noch äh, von Facebook noch geredet und, und Instagram ist groß äh, im Kurs gewesen. mittlerweile sind äh, äh, ist TikTok äh, redet all von TikTok also ich glaube dass äh, da muss man auch ein bisschen aufpassen und sagen, was ist momentan gerade in. Das kann bleiben, aber das kann sich dann auch schnell wieder die Trends, die können sich auch schnell wieder ein bisschen verändern. Ja, also muss man sicher immer beobachten, auch als Firma oder eben auch als, als Verband. Ähm, generell hast du das Gefühl, der Begriff Influencer ist oftmals ein bisschen negativ behaftet? Da vielleicht gerade ich sage jetzt bei älteren Personen, die nicht mit dem Handy aufgewachsen sind? Ja, ich glaube schon. Man man hat ja so gängig das Vorurteil oder das Klischee, wo man, wo man hat, wo man sagt, ja, das ist jemand, der eigentlich gar nicht, nicht richtig arbeiten tut, gar nicht wirklich etwas, etwas gemacht hat. Der oder die Person, die tut einfach ein paar schöne Fotos posten, ähm, und verdient ein grosses Geld damit. So ein Leben möchte ich auch haben. Also insofern, ja, glaube ich, dass vielleicht gerade in einer älteren Generation, dass da eine gewisse Skepsis vorhanden ist. Und äh, ja, ebenso das Thema. Es ist doch einfach oberflächlich und da steckt nicht viel mehr dahinter, als einfach ein, äh, ein bekanntes Gesicht, einen schönen Körper etc. Ja, aber wie du am Anfang ja gesagt hast, es, es kann noch viel weiter gehen. Das schauen wir dann nachher an. Da bin ich gespannt. Ähm, generell, wenn man jetzt so ein bisschen aus Sicht der Unternehmen oder aus Sicht von gewissen Experten, Expertinnen, die reden dann so ein bisschen von Influencer-Marketing, kann man sagen, ist recht aktuell oder auch modern. Ähm, Kannst du mir erklären, was versteht man unter dem Influencer Marketing? Versteht? Ja, ich glaube, das ist äh, es geht darum, dass man sagt, man, man nutzt Personen, Menschen, das ist ganz äh, zentral, wo ähm, größere Bekanntheit haben, eine größere Reichweite haben, und die setzt man ein, dass die äh, das eigene Produkt, die eigene Dienstleistung oder den eigenen Verband, das eigene Unternehmen äh, möglichst in ein gutes Licht rücken oder äh, positiv, äh, ich sage das dass Bekanntheit oder Coolness von denen ähm, positiv abfärben tut auf das Produkt, das ich verkaufen oder auf das Unternehmen, das ich bewerben will. Okay, spannend. Etwas in die Richtung haben ja auch ihr gemacht mit eurem Markenbotschaftenprogramm. Ähm, ich habe hier kurz zum Einstieg einen kleinen Einspieler vorbereitet und wir hören doch mal am besten ein, was ihr da genau gemacht habt. Die wichtigste von allen Erfahrungen für mich war die, gewesen, dass ohne Teamwork und Planung absolut nichts geht. Und das ist ja heute noch so, wenn ich ein neues Album aufnehme oder wenn ich eine neue Tour plane. Ich habe Sonitärinstallateur gelernt. Und das war eine meiner besten Entscheidungen. Ja, wir haben jetzt hier den Blick gehört. Der Blick kann man sagen, ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Mundartmusiker in der Schweiz. Und er selber hat Sonitärinstallateur gelernt. Also ein Beruf, der auch unter eure Branche geht. Und, äh, er macht einen direkten Vergleich zwischen de, seinem früheren Job und der Musik, also seinem, seinem jetzigen Job, kann man sagen. Und er sagt am Schluss, es war eine seiner besten Entscheidungen. Jetzt, der Ausschnitt oder das Video ist Teil von markenbotschafter Markenbotschaftenprogramm. -Pro Kannst du mir mal grundsätzlich erklären, um was es da bei eurem Markenbotschaftenprogramm geht? Wir möchten aufzeigen, äh, wie vielseitig und wie, wie spannend Gemäldetechnikprüfe sind. Wir möchten äh, da damit natürlich vor allem auch einen Nachwuchs zeigen. Das sind, äh, das sind tolle Optionen, die man da offen stehen. Das ist äh, spannende Möglichkeiten, die die Branche bietet. Ähm, zum anderen aber geht es auch darum, dass wir sagen, wir möchten äh, ja, einen Stolz äh, appellieren und sagen, die bestehenden Fachleute, dass die, äh, dass die auch in der Branche bleiben, weil es ist ganz zentral, wenn wir wollen, äh, die gesellschaftlichen Ziele, wo die wir haben, erreichen also sprich äh, Energiewende, Klimaschutz etc., dann brauchen wir ähm, genügend Gebäudetechnikerinnen und Gebäudetechniker. Kannst du mir ein bisschen sagen, Entstehung sagen, wie sind ihr zu dem Entschluss gekommen? Oder wann ist der Zeitpunkt, gewesen, wo ihr gesagt habt, hey, wir probieren jetzt, jetzt mal auf, auf diese Art. Wir wollen so ein Projekt starten. Ja, ich muss ein bisschen ausholen. Wir haben, äh, für unseren für unsere Jahresbericht haben wir uns gesagt, ja, wir möchten einmal nicht mehr einfach Inside-Out über uns berichten, sondern möchten ähm, Stimmen von externen einholen, von Personen, Persönlichkeiten, die mit Swissdeck oder mit der Gebäudetechnikbranche eine Verbindung haben, das aus dem Bereich Sport, Politik, Gesellschaft, Quer Und dort ist... Äh, Dort habe ich Kontakt aufgenommen mit dem mit dem Blick. Er ist ja Gebäudetechniker. Er hat lange auf dem Beruf gelernt als gelernter Sanitärinstallateur. Und wir haben ihn dann gewinnen für das für ein Statement im Jahresbericht. Und dort daraus so die Idee gekommen, und dann gesagt ja eigentlich könnte man nicht etwas längerfristig etwas Nachhaltiges aufbauen zusammen. Und das ist interessant. Dass es es so von beiden Seiten ist das so unausgesprochen ist das im Raum gestanden. Und so hatten das Ganze angefangen. Das war so ein bisschen die Geburtsstunde, gewesen, aber nachher ist es noch sehr lang gegangen, weil wir haben das Markenbotschafterprogramm ist viel mehr als einfach nur ja sagen, nur der Blick. Das heisst, wir ist auch nicht von Anfang an hingegangen und hat gesagt, hey, wir müssen jetzt irgendetwas suchen, das alle Menschen reichweite, sondern es ist auch ein dann durch einen, irgendwie entstanden, dass wir in dem wirklich so für auch die Videos und alles ins Boot geholt haben. Ich glaube, es ist ganz zentral, dass es äh, ja ich sage jetzt mal, dass es passend tut, dass es glaubwürdig ist. Also der, der Themenfit. Wir brauchen nicht einfach irgendeine Person, die möglichst bekannt ist, sondern wir brauchen eine Person, die in der Branche gearbeitet hat, die ähm, viel mitnimmt, wo, wo glaubwürdig ist, authentisch ist, das über kann, kann bringen. Das ist, äh, das ist sehr zentral und das haben, wir, das haben wir mit dem Blick mit seiner Vergangenheit. Er stammt aus einer Handwerkerfamilie, er sagt auch, eben, er, er hat sehr viel für, von seinen Erfahrungen, er können fürs Leben mitnehmen. So ist das, ist das sicher eine gute Sache, ähm, Wenn ich jetzt zurückdenke, als ich auch 13, 14 Jahre war oder vielleicht auch ein bisschen älter, auch dort war der Blick schon sehr erfolgreich, war. auch ich habe den Blick aktiv gehört. Wenn ich jetzt aber an die heutige Generation Z denke, der Blick ist doch auch schon über 40, macht schon sehr lange Musik. Ähm, ist er dann die richtige Ansprechperson, um auch die Jugendlichen wirklich abzuholen? Ja, ich glaube, das kommt darauf an, wer man als Hauptzielgruppe definiert, was man, was man will. Bei uns ist klar, dass wir gesagt haben, von Anfang an, das Markenbotschaft, das Programm ist aufgestellt, aber mit dem Blick adressieren wir in erster Linie die Beeinflusser, also sprich ältere Lehrpersonen, das Umfeld der Jugendlichen. Wenn man das jetzt vom Alter her umreißen sind das wahrscheinlich so eine Altersgruppe vielleicht 35, 35 bis 55 so umeinander. Also, ich auch bewusst entschieden, dass man auch Beeinflusser mehr mit ihm möchte ja sprechen möchten, weil er halt in der Gesellschaft doch breit beliebt ist. Habt ihr euch aber auch überlegt, hey, vielleicht nehmen wir irgendwie noch eine moderne eine TikTokerin, die einen riesen Aufschwung hat, die sehr bekannt ist bei den Jugendlichen. Habt ihr euch noch gegenübergestellt, oder? Ja, ich glaube, das ist ja ein das Problem, wenn ich es so heutzutage sagen würde. Man denkt immer vom Kanal her oder vom Format her. Man also sagt, ah, jetzt ist TikTok in, jetzt ist irgendwie, man muss Videos machen oder was auch immer. Ich glaube, der Ansatz müsste anders sein. Man muss überlegen, vom, vom Thema her denken und sagen, was sind die Geschichten, die wir im, im Unternehmen, im Verband haben, was wollen wir portieren Und nachher sagen, eben, wie tun wir das inszenieren, wie tun wir das distribuieren, auf welchen Kanal? Ähm, Insofern, nein, es ist nicht darum gegangen, dass wir jetzt einfach gesagt haben, wir suchen jetzt irgendwo einen aufstrebenden TikToker, eine TikTokerin und wollen mit dieser Person zusammenarbeiten. Es muss der Themenfit, fit den ich vorhin gesagt habe, die, das, ist, das ist uns ganz, ganz wichtig und Ich glaube, es sollte auch ein bisschen nachhaltig sein, dass man seit, das drei, vier Jahre noch schauen kann und der Blick, denke ich, wird immer noch dahinter stehen, ihr werdet noch dahinter stehen und ja. Absolut. Also das Markenbotschaftenprogramm ist, äh, ist langfristig ausgelegt. Wir haben mit dem Blick gestartet. Das hat uns sicher geholfen am Anfang für Bekanntheit Reichweite aufzubauen, ähm, auch ja, die Stolzidentifikation auch innerhalb von der Branche. Aber es ist ganz klar gewesen, wir, äh, wir haben von Anfang an gesagt, wir werden sukzessiv weitere Botschafterinnen und Botschafter aufbauen. Das sind dann eigentlich Personen aus der eigenen Reihe. Und das Zentrale ist, dass sie mit Leidenschaft dabei sind, sich mit Leidenschaft für die Branchen, für die Gebäudetechnik interessieren. Es ist äh, etwas Mehrjähriges, ja. Okay, sehr gut. Vielleicht noch schnell, du hast jetzt gerade angesprochen, wir haben auch noch weitere Botschafterinnen und Botschafter genommen. Ähm, wir kommen dann auch noch zu denen. Was jetzt aber auch vielleicht noch spannend wäre, die Videos, die empfehle ich auch jedem, der jetzt dazu hört, die mal zu schauen auf YouTube. Ähm, ihr habt wie so zwei Hauptvideos mit ihm gemacht, beim ersten geht es mehr so ein bisschen um seinen Werdegang, also wie ist er aufgewachsen, er ist ein Schwammerding aufgewachsen, das erzählt er auch. Und dass er mehr ein bisschen durch einen Zufall dann auf die Lehrstelle gekommen ist. Er wollte ursprünglich noch Grafiker werden, sagt er. Und eben, er macht auch immer den Vergleich von der Musik zu seiner damaligen Lehrzeit oder auch zu seinem Job. Ähm, und generell nimmt mich natürlich auch ein bisschen Wunder, wie ist das gewesen, mit ihm zusammenzuarbeiten und wie Du hast jetzt auch immer so eine Leidenschaft gesprochen. Wie authentisch war das Ganze, was er erzählt hat? Ja, das ist absolut ehrlich und echt. Also, das hat sich so zutreit und das ist nicht einfach eine schöne Story, die wir rundherum gepackt haben, sondern das hat sich so abgespielt. Und ich glaube, darum kommt das auch so gut an, weil es ist so, wie er die Zeit damals erlebt hat oder wie er jetzt auch rückblickend auf die Zeit tut. Wir haben im zweiten Video noch, was auch sehr, sehr spannend ist, gesagt, wie wichtig die Luft ist. Und grundsätzlich habe ich das Gefühl, möchte ich dem Jugendlichen sagen, dass der Job, den er, den er auch gemacht hat oder wo andere machen, dass das extrem wichtig ist und sich es halt auch lohnt, so eine Lehre machen mit, ich sage Arbeit mit Sinn. Ähm, hast du denn generell das Gefühl, dass ist dem Jugendliche auch einfach zu wenig bewusst ist, wenn ich jetzt eine Spenglerlehre mache zum Beispiel, dass das eine, eine mega sinnvolle Tätigkeit ist? Ja, ist sicher vielleicht noch nicht allen so bekannt dass Gebäudetechniker, dass wir uns um die wichtigsten Lebensmittel äh, kümmern Wir haben da gerade auf der Flasche, wo wir da äh, haben, gestatt, Lebensmittel Nummer eins <lacht> Ja, wir machen immer intern so ein bisschen den Witz, ja, was ist jetzt? das? Ist das Luft oder das Wasser? Weil ähm, wir kümmern uns um beides, um, um frische Luft und sauberes Wasser. Aber auch, wenn auch Komfort, Behaglichkeit durch eine dichte Gebäudehülle, ein dichtes Dach, ähm, funktionierende Heizung etc. Ich glaube, das ist Heutzutage sehr wichtig, dass man, dass man den Sinn sieht äh, beim Arbeiten. Oftmals Neudeutsch, gehört mir das mir ja vielfach den Purpose, wo, wo im Zentrum steht, Purpose Nachhaltigkeit. Das sind Themen, die stärker als früher im Vordergrund stehen. Und das wollen wir natürlich auch aufzeigen, was man alles sinnvolles, kann, sinnstiftendes kann machen und erreichen in unserer Branche. So man die Jugendlichen vermutlich auch packen und sagen, hey das wäre doch auch noch ein Job für dich. Ja, ich glaube, und wenn man es gesagt, die Kombination von, äh, von traditionellem Handwerk und modernster Technologie, das ist äh, sehr spannend und das äh, gibt zahlreiche Chancen. Ja. Ähm, eben, du hast angesprochen, es ist, das Ganze ist ein Teil von eines längerfristigen, längerfristigen Projekt. Das ist nicht irgendwie nur der Blick oder alles ist abhängig vom Blick. Es äh, nimmt mich natürlich Wunder, also, was ist jetzt nebst dem Blick noch gemacht worden oder was ist noch geplant? Du hast auch ähm, weitere Botschafterinnen und Botschafter angesprochen, aber das sind jetzt nicht die auch mega bekannt sind. Nein, das sind äh, Botschafterinnen und Botschafter aus der eigenen Reihe, aus unserer Branche, wo wir äh, genommen haben oder nehmen. Äh, nehmen. Äh, das ist ein, äh, ein, ein Kollege da von der Geschäftsstelle, der sich um, äh, um Digitalisierung kümmert, tut. Äh, Simon Das ist Er hat das äh, ein cooles Video, haben wir mit ihm zusammen gemacht. Wir haben jetzt dann demnächst auch etwas mit einer, mit einer Frau, mit einer jungen engagierten Sanitärinstallateurin. Und äh, so kommen schrittweise weitere Personen zu. Aber das sind, äh, das sind Leute aus der Branche mit einem engen Branchenbezug. Ähm, ja, für normale Leute wie du, wie du und ich und keine Promis. Aber dadurch, dass sie eigentlich, denke ich, mit Leidenschaft dabei sind, ähm, glaube ich, könnt sie das sage, ähnlich gut wie einen Blick auch, äh, überbringen, die ganze Botschaft? Ich glaube, die Leidenschaft für die Arbeit, für Gebäudetechnik, ähm, das ist das verbindende Element. Ich lammere bei dem Markenbotschafterprogramm, unabhängig davon, ob er jetzt bekannter ist oder. Äh, oder nicht. Und ich glaube, auch Spitzenleistung und Leidenschaft, das braucht nicht irgendwie eine spezielle Bühne und das Promisi sein, sondern das, das erbringt man auch im Alltag. Wenn es jetzt etwas gibt, wo die, Jugend so die, die Jugendlichen durch den Blick oder eben auch durch eure internen Leute. Ähm, ja, oder eine Botschaft, welche Botschaft sollte das sein an die Jugendlichen ja, bei uns findet man wirklich Jobs mit Zukunft, Verraten, die Sinnhaftigkeit, es sind auch krisenresistente Jobs und ja, man macht etwas, man hilft mit an der Zukunft der Schweiz zu basteln oder zu basteln, ja, man gestaltet die mit, macht sinnvolle Sachen, kann sich für erneuerbare Energien einsetzen im Alltag. Klimaschutz, habe ich vorher auch erwähnt, ist ein, äh, ein wichtiges Thema. Ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Botschaft, die rüberkommt. Äh, da hat es Jobs mit Zukunft, informiert. dich, äh, schau dir das mal an, könnte durchaus etwas für dich sein. Und krisenresistent, das heisst, ihr könnt auch während der Corona-Krise arbeiten können? Genau, die Baustellen waren eigentlich offen. Ähm, wir konnten auch während der Pandemie haben Gebäudetechniker können arbeiten. Es war natürlich auch nötig, gewesen, weil man denkt, daran, was gewesen, wenn man daran denkt, was wäre, wenn die Heizung nicht mehr funktioniert hätte. Ja, die, die hätte jemand reparieren müssen, das frische Wasser, äh, das kommt etc. Also, da haben wir, haben wir Glück gehabt. im Vergleich mit anderen Branchen. Wir konnten weiterarbeiten. Jetzt ist es ist natürlich auch immer spannend, um ein bisschen zu sehen, was bringt das Ganze bringt. Hat man schon mal eine Auswertung oder Zahlen? Ihr habt ja im Frühling 2021 gestartet, also dieses Jahr gestartet. Hat man schon ein bisschen gewisse Anhaltspunkte? Hat man schon Feedbacks von Eltern, von Jugendlichen Ja, wir haben eine sehr gute Resonanz bekommen. Das ist, äh, man war auch überrascht, dass, äh, dass, wir, dass wir so eine Partnerschaft mit dem Blick zustande gebracht haben. Äh, ich würde sagen, dass äh, 98, 99 Prozent der Reaktionen sind sehr gut etwas überwältigend waren. Ähm, dass bei 3 Mitgliedern, dass Mitgliedern da immer mal der eine oder andere darunter ist, der etwas anderes sieht oder etwas anderes machen würde, das ist, äh, das ist normal. Und damit äh, will wir leben und kann auch gut leben. Aber eben der Grossteil der Mitglieder, denke ich, ist euch auch, auch dankbar und hat das auch sehr geschätzt, das Engagement. Sollst du auch erwartet oder ein Stück heute klar. Ja, ich glaube es ist, es ist nicht nur das Blick Engagement, sondern generell das Markenbotschaftenprogramm und ähm, die Aktivitäten, die wir äh, aber jetzt auch nicht nur wir in der Kommunikation, wo wir generell machen, zum das Image der Branche positiv beeinflussen und junge Leute darauf aufmerksam machen und auf die, auf die Jobs, das wird äh, das wird sehr geschätzt, ja. Jetzt, das ist ja das, was ihr als Verband macht, das ist ja auch ein Stück weit jetzt eure Aufgabe. Wenn ich jetzt aber ein bisschen aus Sicht von einem Lehrbetrieb schaue, der natürlich auch andere Möglichkeiten hat, ist klar, da kann nicht jeder irgendeinen Blick ins Boot holen oder nicht jeder hat ein Budget für ein extrem grosse Projekt. Aber was würdest du jetzt einem Lehrbetrieb, auch sage, einem Mitglied zum Beispiel von dir empfehlen, was kann er von sich aus machen und auch relativ simpel, sage ich jetzt. Ja, relativ simpel. Ich glaube, was wichtig ist, ist, man muss sich Gedanken machen, eine Strategie haben, irgendwo das, was ich vorhin gesagt habe, etwas, etwas langfristiges machen Es ist nicht einfach der Schalter, den ich umschalten, äh, kippen kann und dann habe ich Erfolg, sondern man braucht ein bisschen Ausdauer, man muss, äh, man muss dranbleiben. Aber ich glaube, es geht nicht darum, man muss nicht zwingend große Budgets Budget haben, sondern kreativ sein, mutig sein. Ich glaube, ganz entscheidend ist auch immer, zu schauen, was was passt zu, zu mir als Betrieb oder, oder, oder zu uns, was ist glaubwürdig, Weil ich habe mit dem staat zum Pfalz. Wenn es nicht authentisch ist, wenn man merkt, ähm, das, was wir erzählen, stimmt mit der Realität nicht überein, dann wird es schwierig. Also ich sage immer, das ist ja die Gratwanderung zwischen, zwischen dem medialen Erleben und dem realen Erleben, das sollte möglichst kongruent sein, übereinstimmen und... Ich würde eher sagen, dass, äh, dass man sehr wohl kann äh, einmal zuerst nach hineinschauen mal schauen, was, was haben wir für, für tolle Mitarbeitende, ähm, wenn die zufrieden sind, wenn die motiviert sind, vielleicht lässt sich, sich auch die einspannen im positiven Sinn. Und ja, wenn man so natürlich, ich sage, die besten Botschaften sind immer die, die Mund-zu-Mund-Propaganda machen, wenn, wenn das Mikrofon abgestellt ist im privaten Kreis oder so, das ist äh, das ist entscheidend und da kann man sicher äh, ansetzen und dann vielleicht beim einen oder anderen auch noch externen Zacken zulegen oder, oder etwas drauflegen, wenn man noch eine Idee oder vielleicht noch ein paar Franken Budget hat. Aber das heisst, es ist auch möglich für einen Betrieb, der 20, 30 Mitarbeiter hat, wo aber Personen, wo Leute, hat, Mitarbeiter, die mit Leidenschaft dabei sind, dann ist die Voraussetzung schon mal sehr gut. Absolut. Also bei uns sieht man auch, dass... Es gibt gewisse Betriebe, die haben, die, die haben keine Sorgen mit, mit dem Nachwuchs, weil die engagieren sich, die haben eine super Ausbildungskultur, ähm, die kümmern sich in der Lehre um die Jungen, die sie fordern und fördern. Und das spricht sich um. Die, die können ihre Lernenden aussuchen. Also auch da wieder Menschen. Die Menschen hören auch wieder einfach auf die Menschen. Oder wie du sagst, Mundpropaganda, man redet miteinander. Und so entsteht auch etwas Gutes. Absolut. Also ich glaube, äh, People and Passion, also Menschen, die Leidenschaft, das steht im Vordergrund. Und äh, wir alle lieben es natürlich auch, nicht nur Fakten zu hören, sondern äh, spannende Geschichten, glaubwürdige Geschichten von, von Menschen aus Fleisch und Blut, Wo äh, ich glaube, das ist entscheidend. Das haben wir auch gemerkt bei, äh, bei unseren Videos, die wir gemacht haben mit anderen Markenbotschaftern, eben mit den internen, die sind zum Teil Sensationell gut ankommen, einfach weil die sympathisch sind, glaubwürdig und weil man sich da identifizieren kann. Also, man muss als Unternehmer nicht sagen, wir sind die größte, die Besten, wir machen das und das, aber eigentlich die Emotionen, wenn man die überbringt, dann hat man eh nicht Absolut, ich glaube, dass äh, die Superlative, äh, das, äh, das ist vorbei, das, das nimmt einem, auch die heutige Jugend, die nimmt das gar nicht mehr ab. Also, ich glaube, auch dort äh, geht es nicht darum, das hat er letztens in der Studie gesagt und, äh, Früher sind irgendwie die grossen die grossen Banken sind das Ziel von Jugendlichen. Heutzutage ähm ist einfach nur ein, äh, ein bekannter Brand. Das heißt noch nicht so, dass, äh, dass es attraktiv ist für die Jungen, dort zu zu gehen. Sie wollen viel mehr. Sie wollen äh, Verantwortung in übernehmen, spannendes Umfeld äh, haben, einen sicheren Arbeitsplatz, äh, guten Teamspirit. Das ist das ist wichtig und das kann es das kann es KMU unter Umständen genauso gut bzw. oftmals sogar noch besser als ein Großkonzern. Und eben am Ende, wie du schon gesagt hast, eine sinnvolle Tätigkeit, die die Jugendlichen auch viel zufriedener macht. Auf die Gangsfrage, die ich gestellt habe, kann man in der Berufsbildung einen Meinungsmacher, eben einen sogenannten Influencer, erfolgreich für die Rekrutierung des Nachwuchs einsetzen? Kann man sagen, ja, also generell Menschen einsetzen, das hilft, um einen Beruf oder auch eine Branche zu pushen oder ich sage, zu vermarkten. Und generell haben wir jetzt ganz klar aus dem Gespräch herausgegeben, Gemerkt, dass Menschen sich für Menschen interessieren. Sie interessiert sich für die, auch ein bisschen die emotionale Nähe zu anderen Menschen. Und wie ihr das auch macht, ist es auch wirklich spannend, auch an die Beinflusserinnen und Beeinflusser zu denken, also an die Eltern, an die Lehrpersonen, weil die sind doch die wichtigste Bezugsperson in dem ganzen Berufswahlprozess. Drin. Und ich glaube, was sicher auch spannend ist, was, wir, was auch ein bisschen hängen bleiben sollte, ist, dass man nicht zwingend jemanden extrem bekannt nehmen oder irgendeinen Promi engagieren sondern man kann auch wirklich mit einem eigenen Team, mit viel Leidenschaft, mit Menschlichkeit und auch mit äh, Authentiz Authentizität, wenn man die überbringt, dann schafft man es wirklich, auch die Jugendlichen abzuholen. Und jetzt nimmt es mich aber noch wunder, wenn jetzt du so jemandem noch etwas möchtest auf den Weg geben was ist so ein bisschen das Wichtigste aus unserem Gespräch heraus, wo man sollte im Kopf behalten sollte? Wenn es etwas gibt, wo du sagst, hey, das könnte man immer wieder sich wiederholen. Äh, ja, ich glaube man muss sich immer überlegen, was, ähm, was ist das Ziel, das ich erreichen äh, will, welche Zielgruppe ich äh, will ich adressieren, was ist die Botschaft, die ich habe. Und das muss irgendwo durch, übergeordnet sein, auf, auf business Ziel muss, äh, muss das einzahlen, es muss schlussendlich auf, auf die eigene Marken, auf das eigene Unternehmen einzahlen. Ich glaube, entscheidend ist auch, dass man sieht, es ist ein Strauß von Massnahmen und Aktivitäten. Es ist nicht einfach nur die einzelne Aktivität, die zum Erfolg führen tut. Es braucht Durchhaltewillen. Das Ganze ist eher mit einem Marathon, als mit einem 100 Meter Lauf zu vergleichen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sagt, ja, dass man dann auch Geduld hat, dranbleiben tut und nicht einfach nur... Auf etwas aufspringen tut, weil, weil es gerade innen ist und weil alle davon reden. Ich glaube, das, das wäre der falsche Ansatz. Also, ich sage jetzt, so, wenn man heute startet, hat man vielleicht auch das Ergebnis, das man will, erst in zwei Jahren, als Beispiel. Absolut. Also, ich glaube, es ist entscheidend, ähm, da am Ball zu bleiben, auch, auch regelmäßig. Ähm, aktiv sein, etwas zu machen und eben nicht das Gefühl haben, man kann einmal irgendwo mit jemandem und dann, äh, dann ist es getan. Ähm, ja, oftmals muss man sagen, leider ist es nicht so. Es ist nicht einfach so, dass ich sage, ich nehme ein paar Franken in die Hand und dann hast du mein Problem gelöst, sondern äh, da, da muss man dranbleiben und äh, da braucht es da Engagement und durchhalten Willen. Ja, Christian, danke vielmals für die spannenden Inhalte und für das spannende Gespräch. Sehr gern geschehen. Danke, Marc. Und ich danke vielmals fürs Zuhören und äh, hoffe, wir sind auch bei der nächsten Folge wieder dabei von Inside Berufsbildung.